Was ist das für Moskau? Komplizierter Ich frage, wir sind kurz aus, 180 Grad, ach ne, wir fahren... Ja doch, mach passt, 180 Grad wenden Ich war jetzt Marsch Ich dachte nicht, dass es das gar nicht so anstrengend ist Wenn ich will, Doch, auch fahren wir, wir sind alles ganz anstrengend. anstrengend Langsam, halblinks, halblinks, halblinks Jawohl. Äh, Offizist verstanden, sehen Sie erst den Schwemmletz und Viertel rechts. Viertel rechts. Straße folgen links. Straße links. Ganz kurz so Straße. folgen. Ja, oder? drauf? Viel mehr da übrig. Ja, wenn die Dinger so schnell sind, gell? Ja, ja. So, 30 bis 30. Problem ist, ich sehe die Straße nicht, weil ich fahre ab. Ja, okay, dann lassen wir das. Dann gehe ich mal wieder unter, Luke. <lacht> Sonst kommt doch das. Vorne an der Kreuzung rechts? Ja. Ah, ne, fuck it, wir fahren. Ja, passt. Ich fahre erstmal so. Fahrrad 250? 250. Ja, naja, okay. Das cool. war der deutlich der zu weit. Das war deutlich. Ja. Da ist unser toller Bradley. Oh, ich hab'n Lock. <lacht> Fahrer halblinks. Halblinks. Der Warte. Höhe von Kontakt 190. Äh, sehr wahrscheinlich. Sehr wasch. Okay. Äh, Fahrzeug halt. Ich muss mal funken. Fahrzeug halt. Halt. Lenin und Stalin von Putin. Lenin, Stalin. Antrag. Eigenen Männern verbieten, mit AT auf Putin klar, klar. zu zielen. Das kann das eh nicht, aber okay. Keine Ahnung. Information, weil wir, wenn wir in ein Rohr gucken, auf Verdacht feuern. Danke für die Eigeninitiative, wir werden Funk. Wahrscheinlich vorne vorne links, halb links irgendwo kam der Beschuss her. Ja, ja, genau, genau da kann man her. Äh, Ich feuere nur noch mit dem G, weil hier ist Bier durch. Schütze thermal ungeklärt, 200 hinter Baum. Wenn ich einen Meter vorkriege, sehe ich ihn. Ernsthaft? Okay. Ja, zurück. Nehmen wir an. 2 Meter zurück. Bisschen, bisschen. Äh, das. Denken drücken, reden. Putin, hier Stalin. Hört. Ah, mein AT-Schütze weiß auch Bescheid, vielen Dank. Keine Ahnung, was das ist. Das ist ziemlich heiß. Fahrzeug. Das Fahrzeug. Fahrer das Aus der ausrichten, der halb links, dann langsam zurück. Moskau hier, Stalin, Ist das der Bradley? Halt! Ah, das ist ein LKW. Okay. Moskau hier, Stalin, auf okay. der 100. Brake kurz. Würde ich Warte mal kurz, da wird zu äh, viel wir gefunkt. Wir konnten die Intel aufklären von feindlichen mechanisierten Kräften, die in einer Ortschaft mit Ratzlingen ihr Lager aufgeschlagen haben. Das ist eine Stadt anfrage die bei nächster Gelegenheit mal 60 Sekunden. Bauten. Funk, Funk, Funk. Ähm, ja, die Intel äh, kommt. Okay, gleich. Boah, können wir Gute uns herstellen? Ja, wir updaten unseren Intel Okay, Fahrer ausrichten für Pinkel, vorwärts äh, Vorwärtsmarsch und dann zwischen Gebäuden halten, zwischen den zwei roten Gebäuden. Langsam, langsam, langsam. Wir machen diese schönen Buchshecken kaputt. Oh, und die FRS-Ecke auch, aber sowas auch. Ich komme nicht durch. Ja, dann wieder zurück. Ja, Ich sehe den Kontakt auch. Rechts herum. Ver ja, nee, da sind wir zu exposed da vorne. Verstanden. Ähm, du bist ich eigentlich ganz gut ja. ausgerichtet. Mach mal halb rechts ausrücken, dann langsam zurück. Phil, schau, dass du den Kontakt nochmal siehst. Sag Stopp, wenn dir das passt. Entschuldigung, Entschuldigung. Wow. Los. Mh, wenn die jetzt nicht halten können, zerstören sie ihr Vorreiter sonst äh, Na, eine... Keine Sicht mehr. Bude, die Hört ihr auf der 50 eigentlich mit? Weil ich hab das Gefühl, ihr hört nicht Nein, mit. negativ. Nein, negativ. 50 müsste ich hören. Ja. Aber hast du den ganzen Funke zwischen OPZ und Jona nicht mitbekommen? Doch, wegen, den, äh, wegen der Intel und das Vorreiterin und die Möglichen. Also ja. ich hab's im Halb... Ja, den oh. Inhalt habe ich auch nicht aufgenommen. Ich glaube, ich schalte die mal wieder weg, das ist dann irgendwie pointless. So, jetzt genau, habe ich sie wieder weg. weggeschaltet, ja. Ähm, so, Simon, dann fahr uns mal Aussichten 186. Sonavis geht ans rote Ziegelgebäude ran. Dann kannst du da unten kurz an das Gebäude pissen. Ja, okay, passt, passt, passt. Ja. Sektor von Stalin feindfrei bei minimalen eigenen Verlusten und minimalsten Feindkontakt. Frage Befehle. So verstanden. Auf der Karte ist ein Haus markiert mit Ammo und Intel. Da sammeln, gleicher Befehl auch an Putin. Stalin verstanden. On Station. Okay. Also die Infanterie sammelt bei den gelben Markern Ammo und Intel. Das ist da, wo wir äh, unsere Gun ungefähr kaputt geschossen bekommen haben. Da verlegen wir jetzt hin. Das heißt, Fahrzeug zurücksetzen, dann hart rechts. Über die Straße? Und dann links die Straße runter, ja. Wir fahren dann auf das freie äh, Feld bei 140. Das muss alles fein sein da drüben. Schütze, äh, fahrer 140. 140. Zügig Marsch, zügig Marsch. Zügig Marsch. Rugin. Hört? Links von euch, in kleinen Waldstückchen. Da sind auch nochmal zwei bis drei Der Markierte. Keine Gefahr Keine Gefahr, weiter ja. Ist das das schnellste, was der Panzer auf diesem Gras kann? Nein, ich habe nur ein bisschen moderiert noch Ah, okay, passt, passt Halb links Halb links Viertel links Fildes, Waldstückchen rechter Hand vom Panzer Zwei Uhr, da soll Feind drin sein Das kleine da Sehr schön. Langsam, langsam die Straße links, langsam runterzucken. Das klang als ob du gerade über Luke geschossen hättest. Klang wirklich so. Kontakt Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, da sind die Friendlies! Da sammeln die gerade. Hat dich angesagt. Fahrzeug halt 180 hat, Grad wenden. Der hat den da sind lauter Friendlies voraus. Ausgleich. Von wo werden wir beschossen? Ich schau gerade. In die Ortschaft brauchst du nicht gucken, da haben die alle schon geklärt. Die sammeln direkt bei den Gebäuden, die da aufgeschrieben sind. Ja, und ich sehe auch ihren G und ich sehe, wo sie zusammen sind. Wir, Wir haben Beschuss Fahrzeug von rechts reingekommen, Fahrzeug äh, geradeaus, Schütze 3 Uhr. 3 Uhr? Irgendwo ich da kam Tag. Jawohl, jawohl. Einfach Straße folgen, sehr schön. Ich habe hier Kontakte ziemlich nahe dem ausgemachten Treffpunkt, Fahrzeug halt. Halt. Dort halt. ich sehe sie. Jawohl, die sind außerhalb der Ortschaft. Ge? Nee, das ist ein heißes Nein. Fahrzeug. Ich sehe sie nicht. Ja, auch nicht. Aus den Granaten, am Ende... Hm. Hinter uns ist Rauch. Ja, ist besser, dass sie uns ja, weil das sind die ich eigenen. Eigene oder Feinde? Äh, 309, 309 im Wald. Hä? Jetzt laufen Ta noch zwei, Mann. Tatsächlich. Hä? Ja, der zieht auf uns feuerfrei. Ja. Wenn ich sobald ich wieder Sicht habe. Ja, der ist schon deutlich. Mehr links. Da läuft genau so rück und einer ist vorne. Einer ist bei zwei. Ja genau, den siehst du hier schon. Ja. Okay, Phil, du rücken und 3 Uhr, ich mach den Rest. Au. Wir vor. werden beschossen. Denna, Fahrzeug langsam zurück. Ja. Zurück, verstanden. Ich wollte mal sicher, dass ich noch leben. Wahrscheinlich oh, high. Äh du bist gut. Der Kontakt ist gut. Der Rest hat sich aus Drohne rausgekommen, um den Kontakt zu rücken. Stopp! Stopp! Ja, Piat weiß zu Moskau, Stalin ist bei Interposition. Ja, bestätigt. Moskau von Putin. Moskau ja. Information Position Putin zu gefährlich für Infanterie. Kriegen hier immer wieder HE-Feuer rein. Quelle unbekannt. So verstanden. Ja, e Einschläge voraus. Voraus? Einer ist mal ausgeschaltet. Luxum, Einer ist eine Granate müsste jetzt einschlagen. Schütze Infanterie einzeln 240. Ach. Fleet! Nicht mit dem dicken Zeug, Phil, das ja, brauchen wir für die Panzer. So uh, ernsthaft! Ja, wie ich äh? hab doch 3, 290 Schuss von dem Tick, und von dem G habe ich noch 600 Schuss. Okay. Und, und da kann ich's einsetzen, weil da die Splitterwirkung bump ist. Und wir haben doch vorhin das MG auch nochmal, ähm... Weißt du, wie das okay. ist? Oh wow, okay. Moskau, hier Stalin. Okay, dann verfolgen wir ihn mal und munitionieren auf. Fahrer ausrichten, 240 vorwärts marschzügig. Vorwärtsmarsch vorwärts 2 brauchen wir noch nicht. Also. Wenn du sagst, du bist fast durch mit dem MG? Da zum Rast. Ich hab das, das auf die Distanz sein. mit dem Ding... ah da, da blutet mir das Herz So jetzt schon da, Stalin, wir sind noch langsam auf senke Fall. senke senke senke Jawohl rechts. Halbrechts Halbrechts einstellen, das ist irgendwie ridiculous, was ihr hier machen. Beantrag, dass wir mit äh, werden, äh, Leute, Abend nicht über der den der Funk Partei. drüber quatschen! Ihr seid doch beide auf der 100, so nicht so über den Funk drüber! Und halt! Ausrichten, 220 2 Was hat der Einzelne? War das ein Vor-Observer vielleicht? Eben. das, äh, Und am Ende, wenn du über Funk sprichst, das heißt, es kommt Funk rein, aber du, du sagst was, werde ich dir antworten, natürlicherweise. Ach, habe ich dir also echt gerade gefragt? Okay, antworten. ja, sorry, ja. dann. Und ich wollte da unbedingt den ausschalten, weil er hatte ein äh, Fernrohr und ich habe was vom Börser gehört. Deswegen musste der unbedingt. Ah, werden. okay. Ist der noch da? Äh, ich ich habe die Leiche nicht gesehen, aber da muss aus Titan sein, wenn er das übernimmt hat. Moskau, kurz AFK, er kennt die Befehle. Wir schauen, dass wir den Thermalkontakt sehen. Fahrer hart links. Hard. Langsam vorwärts. Langsam vorwärts. Phil, du schaust, ob du den Thermal langsam, langsam, langsam, ob du die thermale Signatur der Leiche siehst. Nur Kurzstück, er war hier Halb, Viertel rechts. Viertel rechts. Äh, vergiss das. Aber oh, es war genau in der Richtung Okay, hart links. Hart links. Putin hier, Stalin auf der 100. Hört. Frage: Könnt ihr uns zum nächsten Objective transportieren? Ihr seid bei Ammo und Intel? Korrekt, Marker Stalin 1049. Wir kommen. Fahrer durch Lücke bei 076 durchstoßen. Ja. 076. Putin kommt. Ja, jetzt ist leicht rechts davon die Lücke. Naja, oh okay. Wirst du schon machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Zügig Marsch. Zügig Marsch. Ausrichten 050. 050. Normalgeschwindigkeit, dann Straße links runter folgen, bei den Sandsäcken wieder. Da müssten die Friendlies irgendwo sein. So langsam, keine Ahnung wo die sind. Hier sehen Sie, stoppen. Okay, 180 Grad wenden, dann Motor aus, dann sehen Sie, dass wir nicht mehr drehen. Ja, das ist denen egal, die Rennschutz-Grundführung. Okay, Motor okay. aus. Ja, ihr könnt. Jesus, das war... Okay, take the crew in the Kamp-Channel. Was ist das nächste Objective? Äh, uh, Mersow. Marker Mortos in Neumühle. Nach Südwesten raus quasi. Äh, ah, da unten. Ja, no, no. yeah, I see it, I see it. Seid ihr aufgesessen? Wir sind aufgesessen, können los. Okay. Fahrzeug zügig, vorwärts, vorwärts okay. Marsch. Vorwärts Marsch zügig. 234, ja, ja. Fahrrad 2, 3, Nur her. Wo bin ich? Bist du auf dem Crew Intercom Channel? Jetzt bin ich auf Crew. Okay, wo bist du sonst, damit wir dir nicht in die Quere kommen? Beim nächsten Objective. Auf welchem Intercom Channel bist du, damit wir dir Lady nicht reinquatschen? Um Jetzt oh bin ich gerade in Crew gegangen. Ja, wo willst du hin, damit ich deiner Crew nicht reinquatsche mit meinen Leuten? Ja! Alter, Garrick, geh doch weg, du vom Crew Channel! Lady wo sind wir denn drin? Achso, dann gehen wir nach Cargo. Hört jemand überhaupt Lenin der okay. Frequenz? Wir folgen der Straße. Natürlich. Wieso sind wir als Crew standardmäßig im Cargo Channel? Das verstehe ich nicht. Überdenke Überdenke Ich konnte mit der Anfrage gar nichts anfangen. Das, äh, Computer klare gehabt, nur ich hab Spaß doch klare Angaben gemacht, Mensch. <lacht> in welchen Sinne soll ich dass wir euch nicht auf den Sack gehen? Ja, wir sind doch in Karlsruhe. und ja, weiß ich doch, Mensch. Ich bin so kurz davor, dass ich mir scheiße irgendwas klappt. Ich sie auch mit der Iglaufen, Mensch, Kinder. Heute. Okay. Langsam halb Ach. links anhalten. Halb. Anhalten Ja, halb links da in, den, in der gedeckten Stellung Kontakt 285 im den Wald, 1 fest Fahrzeug halt, ihr könnt absetzen Absetzen, geht aus, geht aus, geht aus So, Friendlies auf ja, west südwest Infanterie Nordwesten. Umgebung sauber Nordwesten? Boah, ich seh die nahe an mir. Holy shit. Nee, warte mal, ich würd nicht. Nein. Moskau zurück im Flugreis. Ich seh sie. Nordwesten 290. Sicher äh, Feinde. Ja, dem Wald sind's nicht, wir, die kannst du engagen. So, langsam Straße da folgen. Der Tor, der ah. Straße folgen. Hui. Explosion. Das war Fahrer langsam Straße folgen. Halt. Wir sind den anderen ein bisschen zu laut gerade. Motor aus. Also die einen sind gerade halb rechts von uns, die anderen sind gerade halb links von uns. Phil, mach mal die Front bitte. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ja, ich glaube, wir werden dann, so wie es aussieht, über die freie Fläche außen rumfahren. Ja. Mhm. Das von Norden rein, Ja, wir, wir einmal im Uhrzeigersinn außen rum dann. So, wenden 180 Grad. Wenden. Vorwärts marsch. Dann rechts übers freie Feld, nachdem der Wald aufgehört hat. Lehn Stalin. Stalin hat. Wenn Halb die rechts. Leute, die Menschen, die sind, Halb, die Nordwestseite von Mal Wir Halb die rechts. Hard rechts. Hart rechts. Ich ich sehe was, Kontakt. Langsam Nein. vorwärts, langsam weiter, langsam weiter. Ich sehe die Stellung Ja, ich sehe aber auch nicht, was drin ist. Zügig, Marsch. Dann wird es schwerer dafür. Ja, genau. Du behältst die Stellung am Auge, Phil, ich navigiere. Ah, Brand ist gleich dran. Brand ist dran. Warum, warum halten wir? Wir halten nicht. Okay. Halb rechts? Halb rechts. Viertel rechts? Oh. Fahrzeug halt. Hm, hier ist nichts, da konnte man jetzt erstaunlich schnell durchfahren. Ah, da kommt Beschuss bei denen rein, ich sehe aber nicht von wo Wenden 180 Grad Wenden 180 Grad Normal vorwärts Normal vorwärts Ja, Phil, ich würde vermuten, dass vorne rechte Hand irgendwo was reinkommt, aber sehen durch nichts Ich checke mal Hart links Hart links Phil, mal bitte hinter uns ganze sanfte Wende links rum aus der Fahrt raus ich sehe auch nichts haben die schon alles sauber gemacht Simon ist das ein brauchbares Kommando für dich mit der sanften Wende oder ist das eher kompliziert halb links? ah okay ja ja hatte ich nicht angesagt, Entschuldigung. Also, ich will jetzt quasi hier quasi auf und ab, auf und ab, dass wir, wenn der RPG kommt, gut gedeckt sind ähm, und dabei versuchen, Feinde zu spotten, indem die halt eben Bewegung haben. Also, 8 nochmal, 8 nochmal. Ja, 8 oder Loop ist mir gerade vollkommen gleich. Statt. Ja. Ja, ich sehe nichts. Frag mal die Infanterie, e ob sie was sehen. Alter, okay, ah. Stalin von Putin? Ich hab potenziellen Kontakt. Hinter der Ruhe halt. Gebäude 325. Halt. Oh Gott. Straße über die? Stalin Moskau Das ist ein bisschen zu, zu gefährlich. Okay. Da sind zu viele Friendlies, ja das könnten wirklich auch friendlies sein. Putin, ich würde Stalin uns was zugeschossen, er seid am nächsten dran, könnt ihr sie sehen. Ja. Teile davon? Ja, die sehen gesund aus. Bewegung vor uns. Oh, ich seh sie nicht. Direkt ah, hinterm komm. Bunker. Ah ja, das sind äh, unsere Leute. Okay, dann Fahrzeug verlegen, voraus auf Straße, dann ausrichten rechts Straße entlang. Start. Das müsste dann wenig sein, ja. sieht das Schütze Decken Südost. Oder Ost. Und stopp! Stopp! Tja. Da werden noch einzelne Leute exekutiert mit der Millimeter... Ja, jemand verpasst Headshots mit der 9mm. Du hast nichts viel, oder? Das würde schon mal, um, also na, äh Ja, also ich durch das durch den Wald durchstromern ist wirklich scheiße für uns. Da, das will ich natürlich auch nicht. Genau, wenn sie an die Grenze kommen, würde ich sie sehen. Also von denen her, die Gefahr ist relativ hoch. Ah, nein. Putin für Stalin. Äh, ich habe die Helmkamera von Paul im Blick. Paul sieht aus, als wäre er down. Äh, könnt ihr das vielleicht lokal abklären? Ich glaube, wir haben den Flug. Ja, sehe, wie jemand versorgt wird. Jo, Helmkamera zeigt mir, dass Paul aufgehoben wird von unserem Team. Alles gut. Die haben hier auf jeden Fall im Blick. Ja, die gehen eine gute Stellung gerade rein, da sind sie safe. Lenin in Moskau. Moskau. Klein am Würze steht da gegen Sektor von Lenin. So verstanden, dann Ich glaube, wir haben die, die schon Stalin helfen, die Machino auf. Wir das jetzt da eine Stellung von Merwin rein. Check. Ja, okay, wir überprüfen das mal. Dieser, du hast jetzt wieder gesprochen, der Funk war da. Und jetzt war ich Stimmt, hier stimmt, stimmt. Vor, ja, hast ja recht. Fahrzeug langsam rückwärts. Langsam rückwärts. Ja, der Chef darf anscheißen, weil der Chef bestimmt was Wichtiges und was nichts. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> eine Mörderstellung auf Marker äh, zerstört. So ah, das war, war doch die. Okay. <lacht> so verstanden. Drohne Luft zeigt keine Leiter. so also wie es aussieht scheinbar. Stopp. Schafft. Stopp, sehr schön aus ja, schon. ja Phil, jetzt mach du mal bitte die Freifläche auf 2 bis 3, weil ich mach die Front. So. also dann mache ich, mach ich die Freifläche, ja. Okay. Alles klar, Jungs, ich hab von oben in die Nachrichten bekommen, Für heute reicht das erstmal, ihr wart die Helden der Russischen Föderation heute, Grabt euch ein, äh, besucht euch eine Frau, aber aber sie hat halt Menschen bezahlt hier einfach oder was auch immer. Ähm, die werden hier sicherlich den Abfluss werden von den Nachfolgern. Du hast ja schon dieses wunderschöne IFI, was denn jetzt noch? Ah, <lacht> Ja, da eben. Hey! Die haben uns gerade den Athenarsch gejagt, glaube ich. Ja, toll. ja.